grüße euch Paraguay live, wie immer herzliche Grüße aus dem sonnigen Paraguay. Das heutige Thema Haus bauen in Paraguay und genauer genommen bei uns in der Ecke in Piribebui. Bleibt rein. So, noch ganz kurz, um natürlich Haus bauen in Paraguay. Auch in anderen Regionen, was braucht man natürlich? Grundstück. Also von daher äh, verlinke ich euch oben hier in der linken Ecke ähm, ein Video, wo ich über die Grundstücke bzw. Grundstücksgrößen spreche. Also, falls ihr Interesse habt, einfach draufklicken und schaut euch zuerst diesen kurzen Video über Grundstücke an. Und wenn nicht, lade ich so herzlich ein. Schaut euch das Video über Hausbauen in Paraguay. Ja, grüße euch. Also hier hinten seht ihr schon im Prinzip das schöne Haus, das Neubau, was ihr euch vorher ja gezeigt habe. Und wir versuchen heute, wie gesagt, das schöne Haus hier in Piribabui, Ojo Pui Cordillera. Okay, also bleibt mit mir. So, hier hat man den Weg. Und hier, was man sehen kann, also direkt im Prinzip am Grundstück verläuft es. Drei Phasen Strom. Das ist wichtig. So, und da ist der Generator auch schon da. So, und hier oben kann man natürlich die Kolumnen sehen. So, da kann man die richtigen, schönen Kolumnen sehen, richtig nach DIN für drei phasen -Strom. Also wie gesagt, es liegt direkt am Grundstück. Also hier kann man Tiefbrunnen sehen und den Tank Inox. 5.000 Liter. Was natürlich für ein Haushalt oder auch mehrere Haushälte ja, genug ist. Schon das Haus sehen. Also wie ich schon erwähnt habe, ist es 8 Meter auf 10 Meter. So, und daher sind die Jungs schon am Arbeiten mit dem Dach bzw. die Holzkonstruktion. Das ist heutzutage nicht gerade billig und vor allem man muss wirklich aufpassen, dass man wirklich eine gute Qualität des Holzes bekommt. Aber es sieht wirklich gut aus, also von daher sollte man davon ausgehen, dass es in Ordnung sein wird. So, hier nochmal die Ansicht, die Seitenansicht sozusagen. Also man sieht sogar... Das Gefälle nach hinten, zu den Palmen hin. Und da hinten, da zeige ich euch, nachher wird die Klärgrube gemacht. Also Klärgrube in Anführungszeichen. Musik Bei uns. So und hier wird ja die Queranlage in Anführungszeichen gemacht. Also ohne Maschinen, aber es funktioniert. Und was darf nicht fehlen? Natürlich. So, und hier nochmal der Blick sozusagen von der Gartenseite aus. So, und da wird dann ein Sparen da gearbeitet, ganz fleißig. Und das Holz ist auch eine gute... Qualitativ gute Ware. Das kann man schon mit den bloßen Augen sehen. Also so funktioniert das. Also es scheint wirklich problemlos zu funktionieren. Und mit dem befreundeten Bauunternehmen. So, hier die Jungs nochmal am Arbeiten. Um die Strompfosten und den einen Generator anzuschließen. Man sieht es ganz genau. Also von daher wirklich Top-Arbeit. Und das Wetter ist auch herrlich. Von daher funktioniert alles einwandfrei. So, also ich hoffe, ich konnte euch damit etwas helfen. Das Haus, wie man hinter sieht, schon ganz vernünftig aus und das ganze drumherum also der wassertank ist schon fertig also mit 5000 liter ist genug und die jungs an der stromleitungen sind auch voll am arbeiten also von daher vielen dank auch vielen dank für eure zeit und wir machen noch ein paar fotos vielleicht dazwischen damit ihr es erkennen könnt also die arbeit ist wirklich top klasse kann ich nur empfehlen also immer anrufen und unten bitte eure Kommentare nicht vergessen, weil das auf jeden Fall wichtig ist, okay? Also rufen uns an. Hier kann man immer noch die Grundstücke erwerben. Wie gesagt, ab 1000 Quadratmeter. Also bis dann, mach's gut. Ciao, ciao.